Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausnahme und Zustand. Wie käuflich ist die deutsche Politik? Im Moment haben wir ja die Situation, dass wir hier Wetten am Laufen haben, ob wir vor der Bundestagswahl im September noch eine Minderheitsregierung aus CDU, CSU und SPD haben werden, weil ja fast täglich irgendwer aus der Unionsfraktion zurücktritt wegen Lobbyismus und Korruptionsfällen. Heute haben wir eine Expertin zum Thema im Stream zugeschaltet, bei uns Lea Briand von Abgeordnetenwatch. Herzlich willkommen, Lea are ich kann Lea noch nicht hören. Das ist eine kurze Anweisung an die Regie. Abgeordnetenwatch ist eine Transparenzinitiative, die es ermöglicht, dass Bürgerinnen und Bürger Abgeordnete direkt in einem Portal befragen zu ihren Positionen. Und die Aktivistinnen setzen sich außerdem für Offenlegung von Nebeneinkünften, vollumfängliche Lobbytransparenz und ein Lobbyregister ein, um dem ganzen Korruptionsfilz einen Riegel vorzuschieben. Uh, Lea, ihr kommt wahrscheinlich gerade gar nicht mehr aus dem Dokumentieren raus. Georg Nüßlein, Nikolas Löbel, Alfred Sauter, Marc Hauptmann, alles Namen von CDU, CSU-Bundestags- bzw. Landtagsabgeordneten, die ich zumindest noch nie vorher im Leben gehört habe, bis jetzt. Sie alle haben in der Maskenaffäre Lobbyismus betrieben. Löbel hat eine Provision in Höhe von 250.000 Euro eingestrichen für die Vermittlung von Masken. Und Sauter hat einen Deal zwischen einem Maskenlieferanten und dem Bayerischen Justiz Ministerium eingefädelt auf Vorschlag einer Beraterfirma, die wiederum Nüßlein gehört hat und der hat dafür 660.000 Euro kassiert. Löbel ist zurückgetreten, Nüsslein will sein Mandat erstmal behalten, genauso wie Sauter, der aber zum Glück alle Parteiämter zumindest niedergelegt hat. Lea, was ist da passiert und wie kann sowas überhaupt passieren, dass demokratisch gewählte Volksvertreter sich so persönlich bereichern? Also ich glaube, in den Einzelheiten jede Affäre werde ich nicht ähm, zurückkommen, zumal es äh, noch bei einigen noch ermittelt wird und wir haben vielleicht noch nicht alle Antworten. Ähm, aber das äh, ist in der Tat äh, ja, sehr beeindruckend, wie wir jeden Tag neue Affären, ähm, die mehr oder weniger alle nach einem ähnlichen Schema, Laufen. Wir kommen selber fast nicht mehr hinterher, alles zu, zu kommentieren und aufzulisten. Ähm, vielleicht Interessant ist der, bevor man ein bisschen das einordnet, ist zu wissen, dass wir haben ähm, Ende Februar angefangen über äh, Georg Nüsslein zu hören ähm, und dann über Herrn Löbel und dann ist es weitergekommen. Nicht, weil beide gegen irgendwelche Verhaltensregeln verstoßen hätten, sondern weil äh, bei den einen die äh, Staatsanwaltschaft wegen Steuerfahndung ermittelte und ähm, dann äh, durch Medienrecherche. Ähm, und das ist das vielleicht erstmal Interessante, dass alle diese Abgeordneten, in, ähm, wie sie sich verhalten haben und quasi sich auch äh, bereichert haben, ähm, nicht nur neben ihrer eigentlich Vollzeittätigkeit als Abgeordnete, sondern auch äh, innerhalb einer, einer Krise, einer, äh, ja, beispiellosen Krisen, ähm, sondern sie haben erstmal, ähm, was den Verhaltensregeln im Bundestag angeht, ähm, nicht falsch gemacht. Und ich glaube, ähm, das ist zum einen ein, ein Problem und das ist vielleicht auch ein von den Gründen, warum das überhaupt zustande kommen könnte. Es gibt wahrscheinlich ganz viele, ähm, Gründe, ähm, aber das eine ist definitiv, dass die Regeln so lasch sind und ähm, für so wenig Intransparenz oder für so wenig Transparenz sorgen, ähm, dass viele wahrscheinlich Abgeordneten sich dabei sehr frei fühlten, neben einem Vollzeitjob als äh, Volksvertreter ähm, parallel ähm, ja, sehr gut bezahlte. Jobs, Vermittlungen, äh, Lobbytätigkeiten zu haben. Ja, während Corona sind äh, unglaublich viel Gelder geflossen, auch in die Entwicklung von Impfstoffen beispielsweise. Ähm, da wird zwar immer behauptet, der freie Markt hat das geregelt, aber da wurde sehr viel Geld reingepumpt, um diese Impfstoffe zu ähm, entwickeln. Ist Corona eine spezielle Situation, die Lobbyismus und Korruption ähm, begünstigt, weil eben so viel Geld im Umlauf ist? Wie würdest du das einschätzen? Wir werden das natürlich ähm, im Detail im Nachhinein am besten sagen können. Aber ähm, ich würde sagen, ja, also ähm, vor allem, wenn wir dieses präzises Beispiel von den Masken nehmen. Ähm, wir haben alle in Erinnerung vor einem Jahr ähm, wie im Not geraten sind fast allen europäischen Regierungen, als festgestellt wurde, dass es nicht genug Masken gab äh, in den jeweiligen Ländern und wie plötzlich äh, an Rennen nach äh, Masken aus China kam. Und natürlich waren die Regierungen, äh, sei es Bundesregierungen oder auch Land Landesregierungen, nicht vorbereitet. Das heißt, in diesen Momenten wissen wir natürlich, dass... Ähm, öffentliche Aufträge, ähm, öffentliche Gelder wahrscheinlich viel, viel schneller nach außen gegeben werden, weil ja, komplett beispiellose äh, Aufnahme, Ausnahmezustand ähm, und natürlich, ähm, es heißt dann weniger Kontrolle von an wem Aufträge weitergegeben werden. Es heißt ähm, vielleicht, anstatt fünf Angebote zu haben, um dann das Beste auszuwählen, Reicht, also wenn man nur zwei oder eins hat oder ganz einfach, äh, da kommt vielleicht jemand, den man kennt aus der Partei oder einen anderen Kollegen ähm, vom Parlament und sagt, ich habe da was. Natürlich, da äh, greift man diese schnellen Möglichkeiten zu. Das ist zuallererst natürlich verständlich in einer Ausnahmesituation wie die, die wir erlebt haben und immer noch erleben. Ähm, Allerdings, was danach passierte, dass diese Abgeordneten nicht nur quasi ihre Position mussten und vielleicht das zu vermitteln, sondern sich parallel persönlich bereichten, ähm, da kam definitiv ein sehr großes Problem und man kann sich nur fragen, ähm, wie es überhaupt möglich war, dass es bei so vielen Menschen, auch wenn es natürlich bei 709 Abgeordneten nicht die Mehrheit ist, ist. Ähm, diesem moralischen Kompass äh, verloren ging oder dann was für ein Klima oder was für eine Atmosphäre, vor allem in der Union herrschte oder immer noch herrscht, dass das äh, akzeptabel war. Ist Lobbyismus ein generelles ähm, Problem von Regierungsparteien, auch abseits von Corona? Wie wird durch Lobbyismus Politik gelenkt? Ich glaube, du hast einen guten Punkt gemacht, wenn du Regierungsparteien nennst, weil uns wird viel gefragt in den letzten Wochen, warum das viel in der Union passiert. Ist es ein Unionsproblem oder nicht? Leider würde ich sagen, es ist kein reines Unionsproblem. Es gab viele Korruptions- und Lobby-Skandale in den letzten Dekaden, auch aus anderen Parteien. Einen von den Faktoren auf jeden Fall, glauben wir, ist, in der Tat, weil man als Regierungspartei vor allem nach fast 16 Jahre äh, Regierungszeit, zum einen ist man natürlich eine Zielscheibe für Lobbyistinnen, ähm, zum anderen als äh, Volksvertreter oder äh, ja, Mitarbeiterin vielleicht in äh, eine, ein Ministerium, ähm, verliert man vielleicht einen gewissen Realitäts äh, ähm, Zusammenhang oder, oder verliert man ein bisschen, ähm, dass man als Politikerin nicht nur, also nicht nur Regierungsmitglied ist, sondern zum allererstes Gemeinwohl quasi äh, bedient. Und ich glaube, das ist ein von den Gründen, also es gibt weitere Gründe, glaube ich, warum es insbesondere in der Union passiert ist, aber ähm, in der deutschen Politik und umso mehr als ähm, Regierungspartei und Regierungs, äh, ä, Vertreter aus Regierungsparteien, natürlich da sind äh, ja, viele sehr einfällig für Lobbyismus. Denn man weiß, wenn man es schafft, als Lobbyistin ähm, einen direkten Kontakt, einen guten Kontakt mit vielleicht einem Abgeordnete äh, der Mehrheit oder der größten Partei oder der größten Fraktion zu knüpfen, hat man vielleicht die Chance, durch die Kontakte und Netzwerk diese Personen zu ähm, der Menschen zu gelingen, die tatsächlich die Gesetze schreiben. Und aus äh, diesem Grund dann kann man einen viel größeren ähm, ja, Einflussnahme oder Einflussmöglichkeiten als zum Beispiel bei Oppositionsabgeordneten. Hm. Es ist jetzt ein Positionspapier von Transparency Deutschland herausgekommen. Das ist eine Initiative gegen Korruption und sie fordern eine transparente Vergabe von Geldern und Offenlegung von möglichen Interessenkonflikten, die eben entstehen können. Wie würdest du das beurteilen? Wie sehr haben die Lobby- und Korruptionsaffären der letzten Zeit die Akzeptanz für ähm, die Regierungspolitik, für die Corona-Maßnahmen im Besonderen äh, geschmälert. Hat das irgendwas damit zu tun? Äh, greift sozusagen so eine Lobbypolitik die Akzeptanz in der Bevölkerung für Regierungshandeln direkt an? Ich glaube schon. Also Ich glaube, das, was wir äh, direkt mit den Maskenaffären und Skandalen erfahren haben, ist zum Allererst... Ähm, dass in Zeiten, in dem es von der Bevölkerung, von den Bürger*innen gefragt worden ist, auf äh, Freiheiten und einige Grundrechten zu verzichten, dass parallel Regierungs- oder äh, Parlamentsvertreter*innen ähm, sich persönlich bereichern, ähm, um Schutzmaßnahmen, Schutzmasken zu erwerben. Ähm, das ist bei jeglichen Menschenverstand natürlich äh, nicht akzeptabel und nicht äh, verständlich. Und natürlich macht es dann viel, viel schwieriger dann für die Bevölkerung zu akzeptieren, ähm, dass wir auf so viel verzichten, während diejenigen, die dabei die Politik machen, die uns schützt, aber auch die uns natürlich äh, begrenzt zurzeit, ähm, sich davon bereichern. Und in der Tat muss auf allen möglichen Ebenen jetzt ähm, vieles geschaffen werden, damit äh, auch bis zu den letzten Schrauben ähm, sowas nicht mehr passieren kann und dass überhaupt wieder Transparenz herrscht, dass wieder Vertrauen von den Menschen, ähm, dass die Politik, das Parlament ähm, vor allem, weil es geht wirklich um die gesamte Reputation und dem gesamten Anstand des Parlaments wieder restauriert wird. Und das ist extrem schädlich allgemein für eine parlamentarische Demokratie. Auf das, was wir machen können, kommen wir später auf jeden Fall in unserem Gespräch noch zurück. Die ganzen Namen, die wir jetzt irgendwie angeschnitten hatten, nüsslein Löbel, Sauter, Hauptmann sind so mir zumindest davor nicht bekannt gewesen, äh, bevor sie da irgendwie durch äh, Korruption und Lobbyismus aufgefallen sind. Aber einer steht da ja jetzt auch total im Zentrum, nämlich unser Gesundheitsminister Jens Spahn, der jetzt auch sozusagen, ähm, ich sag mal, aufgeflogen ist. Ähm, am Wochenende wurde äh, offenbar, dass die Burda GmbH dem Bund FFP2-Masken im Wert von 900.000 äh, Euro verkauft hat. Und es ist so, dass das Berliner Büro der Burda GmbH von Daniel Funke geleitet wird, der eben Spahns Ehemann ist. Also irgendwie so eine Verstrickung von äh, Nepotismus, von Vetternwirtschaft. Und dazu ist ja schon Spahn länger in der Kritik, weil er sich so eine Villa gekauft hat für 4 Millionen Euro äh, mit Krediten der Sparkasse im Westmünsterland, wo er bis 2015 selber im Verwaltungsrat saß. Und dann wollte er sozusagen verbieten lassen, dass Journalisten den Kaufpreis dieser Villa nennen und hat den hinterher schnüffeln lassen, welche Journalisten jetzt zu dieser Villa und zu diesem Villa-Kauf recherchieren. Geht so eine korrupte Haltung, Lobbyismus geht das mit einer Demokratie- und Pressefreiheitsverachtung Hand in Hand? Also was sind da sozusagen die Verbindungslinien? Kann man Lobbyismus von der Verachtung von anderen Grundrechten überhaupt trennen? Ähm es ist, also es ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, was man, man kann es nicht. Ich glaube, da, was äh, sehr klar wurde ähm, in diesen verschiedenen Affären, ich würde danach noch zu dieser äh, Spendende-Affäre von äh, Ernst Spann sprechen, das kommt noch dazu. Ähm, die sind verschiedene Sachen, die uns allen, glaube ich, ähm, ohne parteiisch zu sein, einen, einen sehr komischen Beigeschmack geben. Diesen Beigeschmack, dass es irgendwie möglich war, dass ähm, ähm, also dass quasi zum einen ähm, es keine auffällte, dass es ein Problem sein könnte, dass die Burda GmbH, deren äh, quasi Cheflobby ist, äh, der Ehemann äh, des Gesundheitsministers, dass es ein Problem sein könnte. Das ich äh, schon, dass es da ein ja, ein realitätsfernes Gefühl definitiv herrschte oder dass man weiß, dass es sowieso nicht rausfliegen würde. Ähm, und da kommen wir wieder zu den Themen Transparenz oder eben Pressefreiheit, weil ganz oft eigentlich alle diese Affären, wovon erfahren wir, wir erfahren von, von denen ähm, durch Presseberichte, durch gute Medienrecherchen ähm, und ähm, was auch eigentlich sozusagen ein Problem ist, weil wenn es das mindestens in Deutschland nicht gäbe, würden wir über diese Themen äh, überhaupt nicht äh, erfahren. Und hinzu, dass nicht nur über die, die Tatsache, dass quasi ähm, Herr Spann sich ähm, ja, in Zeiten von einer Corona- und also eine Pandemie- und Wirtschaftskrise sich natürlich ein sehr, sehr teures Haus äh, kaufen kann in dubiosen Bedingungen, aber dass er dazu ähm, nicht will, dass die Presse darüber berichtet, obwohl eigentlich Immobilienpreise gehören nicht unbedingt zu Privatsphäre, also das ist keine private Daten, die man äh, nicht über sich rausgibt und dass er da wiederholt monatelang Druck macht und überhaupt nachlässt, wenn er sieht, der Druck wird zu groß oder die Affären sammeln sich und ich muss jetzt irgendwie das rauslassen. Ähm, das klingt erstmal, wenn man das von außen betrachtet, ähm, gefährlich und das klingt auch danach, dass wenn es überhaupt diese Pressefreiheit nicht gibt oder ähm, würden sich quasi dank der Pressefreiheit sozusagen diese korruption nicht ins Licht kommen, dann würde es vielleicht weitergehen. Wir wissen auch weiterhin nicht, wie viele noch Fehler aufgedeckt sind. Ähm, werden. Und ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, das ist ähm, in Deutschland eine, eine interessante Situation, denn wir haben alle das Gefühl, ähm, die Regeln reichen nicht aus, aber parallel ähm, das Verhalten der Abgeordneten oder einige Abgeordneten, wiederum ist es definitiv nicht alle Abgeordneten, haben den Kompass ein bisschen verloren, was erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Also wir sprechen immer noch weiterhin über. Vollzeitabgeordneten, deren Job ist erstmal Abgeordnete zu sein. Ähm, und parallel dann ähm, trotzdem eine sehr aktive Pressefreiheit, die natürlich dafür beiträgt, dass wir über alle diese Fälle ähm, erfahren. Aber ähm, es ist klar, dass es Hand in Hand damit geht. Und ähm, es ist kein, also ganz einfach im internationalen Vergleich, ähm, Deutschland, wenn es um politische Korruption oder Korruptionsprävention geht, ähm, ja, schneidet sehr schlecht ab und wird regelmäßig gerückt von internationalen Instanzen diesbezüglich. Ähm, und das ist auch aus diesem Grund, ähm, das interessant, zusammen mit der Pressefreiheit zu bringen, die nach wie vor natürlich es in Deutschland gibt. Ja. Mhm. Mich würde interessieren, also man kommt ja jetzt vielleicht leicht dahin, dass man sagt, okay, das sind schlechte Menschen, die haben sich da persönlich bereichert. Aber was sind so die Grundlagen oder die Rahmenbedingungen, die es überhaupt ähm, ermöglichen? Also gibt es quasi so eine Struktur, die eigentlich die Leute dahin bringt, sich an diesen Korruptionssachen zu beteiligen? Gibt es da Rahmenbedingungen, die die ähm, Abgeordnete in, in diese Bahnen lenken ähm, jetzt ohne dass sie jetzt dann ihren Willen verlieren oder sowas aber dass man nicht sich darauf zurückzieht und sagt ja das sind einfach schlechte Menschen also was sind so die Mechanismen des Politikbetriebs die eigentlich Korruption fördern also es wäre natürlich viel zu einfach wenn es alle nur um schlechte Menschen gehen würde das ist natürlich nicht der Fall und ähm, das ist auch äh, Gar nicht, also so, so äh, in diese Richtung würden wir auch gar nicht gehen. Ähm, vielleicht kann ich daran erinnern, dass wir schätzen, dass es ungefähr 7000 Lobbyistinnen gibt, die sich äh, in Berlin aufhalten und arbeiten. Ähm, das, also in sich, ähm, man kann sich vorstellen, bis man Bundestagsabgeordnete wird oder Landtagsabgeordnete wird, hat man eine, eine gewisse lange politische Karriere hinter sich. Und natürlich Netzwerke und auch die quasi Vertretung der lokalen Interesse aus dem Wahlkreis zum Beispiel gehören natürlich dazu. Es gehört auch natürlich dazu in einer repräsentativen Demokratie, dass die VolksvertreterInnen sich ähm, ja, alle möglichen Gruppen aus der Gesellschaft anhören, zuhören, treffen, um auch natürlich die verschiedenen Meinungen ähm, einzuholen. Ähm, da, wo es problematisch wird, ist natürlich, wenn einige von diesen Gruppen so finanziell stark sind und mächtig sind, dass sie in der Lage sind, Informationen, Dateien, Studien ähm, und dann Einfluss zu nehmen, die nicht mehr in Proportion sind mit den anderen von den Interessenvertreterinnen. Äh, ähm, und sicherlich, wenn man sieht, dass die Parteikolleginnen ähm, das auch genauso machen, wenn man auch hört, und das ist definitiv ähm, in einer wirtschaftsnähen Partei oder wirtschaftsnähen Parteien wie die CSU und die CDU, mit zum Beispiel dem Thema Wirtschaftsrat Wirtschaftsrats äh, der CDU, quasi ein Wirtschaftsverband innerhalb der CDU oder quasi UnternehmerInnen, die CDU-Mitglieder sind, die in den äh, Vorstandsinstanzen der Union oder mindestens der CDU sehr ähm, mächtig sind. Ähm, ich glaube, für viele ist es ähm, nicht mehr so gut trennbar, sozusagen zwischen ähm, Natürlich die Vertretung von wirtschaftlichen Interessen, weil dadurch vertritt man auch natürlich äh, ähm, Arbeitsstellen und Arbeitnehmerinnen und so weiter. Ähm, aber ähm, das langsam auch, vor allem weil Nebentätigkeiten, bezahlte Nebenjobs in, im Bundestag äh, erlaubt sind, dass ähm, Abgeordnete, ähm, dass es schnell passieren kann, dass Abgeordnete vielleicht ähm, verlieren, wem Sie am Ende vertreten. Vertreten Sie Ihre WählerInnen und BürgerInnen aus dem Wahlkreis und allgemein aus der gesamten Bundesrepublik oder vertreten Sie ähm, ja, die anderen privaten Interessen, die Sie haben? Das ist äh, auch ganz, äh, ganz logisch. Und ähm, leider sind nicht alle, aber ähm, bei einigen Abgeordneten, weil sehr viel erlaubt ist, nicht viel muss veröffentlicht werden. Ähm, dann kommen diese Verstrickenen und das ist dann ein Problem für das gesamte Parlament, klar. Ich würde bei einer Sache nochmal nachfragen, die du vorhin erwähnt hast. Und zwar, du hast von Studien gesprochen. Gibt es das, dass Studien direkt von parteinahen Initiativen beauftragt werden, die dann die öffentliche Meinung beeinflussen? Oder was meinst du damit? Ich meine damit, wie, wie Lobbyismus betrieben wird, aber so man muss sich vorstellen, es gibt unglaublich viele Verbände, Organisationen, aber auch NGOs, also ein, ein Lobbyist ist nicht jemand nur der quasi bösen wirtschaftlichen Interessen vertritt, das ist auch einfach jemand, der die Interesse einer bestimmten Gruppe gegenüber der Politik vertritt, um quasi die Anliegen, seiner oder ihrer Gruppe da voranzutreiben. Aber ähm, wenn man zum Beispiel ein Verband aus der Lebensmittelsindustrie ähm, hat sehr viele Gelder von allen den Unternehmen, die in diesem Verband Mitglieder sind. Das heißt auch Gelder, um ähm, ja, große faktenbasierte Studien äh, oder äh, von äh, WissenschaftlerInnen ver äh, verfassten Studien äh, erstmal natürlich zu senden an die Abgeordneten und äh, an die Parteien und an die Fraktionen und an die bestimmten Ausschüssen. Ähm, und im Idealfall bekommen die Mitglieder eines Ausschusses, wenn es um ein bestimmtes Thema geht, ähm, verschiedenen Input von der Zivilgesellschaft, von diesem Verband, aber vielleicht auch von ganz vielen anderen, ähm, aber machen sich am Ende ihre eigenen Meinung. Aber diejenigen, die am Ende wirklich die Gesetze quasi verarbeiten, die Referentinnen, die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und so weiter, wenn diese auch durch vielleicht Mittagessen, Einladungen, nahe Kontakte durch diese Lobbyistinnen auch persönliche Kontakte knüpfen oder persönlich erreicht werden, dann wird vielleicht die Meinung mehr beeinflusst von den Vertreterinnen von diesem großen Verband, der ja, über sehr viele Mittel verfügt, um eben diese Person zu beeinflussen. Und so entsteht dann Lobbyismus. Es passiert selten, dass Studien aus der privaten Wirtschaft oder aus Lobbyistinnen sich eins zu eins wieder in Gesetztexte Wiederfinden, aber es passiert leider. Das heißt, es gibt einige Gesetze, die wirklich eins zu eins äh, fast oder Inhalte von Gesetzen geschrieben oder kopiert werden aus Lobby-Schreiben. Ähm, Abgeordnete Matsch recherchiert regelmäßig zum, zum Thema. Und zum Glück können wir mal zu diesen Lobby-Schreiben äh, kommen, aber das ist ein sehr großes Problem und das ist leider etwas, was wir erst im Nachhinein erfahren, wenn natürlich schon äh, alles zu spät ist, beziehungsweise das Gesetz schon in Kraft getreten ist. Hast du da ein Beispiel, bei welchem Gesetz es so passiert ist, dass da Geld rübergewachsen ist und dann ist quasi das Gesetz so äh, nett formuliert dann äh, für die Lobbyisten gewesen? So, ich, hab, ich will natürlich nichts Falsches sagen. Ich kann mich erinnern ähm, von einer Recherche, oder von äh, einer Recherche, die wir aufdeckten oder führten. Ich glaube, das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Das ging um ähm, ein Unternehmen aus dem Wahlkreis von Peter, Peter Altmaier, also Wirtschaftsminister. Äh, ähm, da gab es schon einige Konsequenzen, ähm, ja, Verbindungen zwischen äh, dem Wahlkreis äh, ähm, von, also diese Firma sozusagen war so nah an dem lokalen CDU-Verband, ähm, dass ähm, da sogar die, der Neujahrsempfang des CDU-Verbands in diese Firma organisiert wurde. Und ähm, ich glaube, das war ein Pharmaunternehmen, aber also da müsste ich das auf jeden Fall nochmal prüfen, ähm, der dann eine Mail an Herrn Haltmeier verfasst hatte. Und dieses Schreiben befand sich dann eins zu eins in den CSU-CDU-Gesetzentwurf. Also dann natürlich werden die Entwürfe durch die verschiedenen äh, Lesungen und natürlich Arbeit in den Ausschüssen, in den Arbeitsgruppen noch bearbeitet aber ähm, es passiert immer häufiger beziehungsweise es passiert wahrscheinlich viel häufiger, als wir es denken, leider. Ähm, weil wir zu wenig Informationen darüber bekommen und leider auch, ist es ist bei Transparenz so, dass äh, es gibt keine halbe Transparenz sozusagen, sobald dass wir einen Verdacht haben oder etwas uns den Verdacht äh, gibt sozusagen, ähm, ja das schadet allgemein das gesamte Ansehen oder das schadet äh, oder sofort wären wir verdächtig, dass es wahrscheinlich nur ein Teil des Eisbergs ist. Hm. Das heißt, es wird ja deutlich, dass es äh, eher so, also nur in wenigen Fällen so direkt über Provisionen läuft, sondern viel so über, ja, einen Sektempfang oder ein Abendessen, schön, nett, äh, wird man da eingeladen. Und Jens Spahn wurde ja im Oktober selbst auch... Ähm, hat Schenkungen bekommen von 9.999 Euro, soweit ich das richtig sehe. Und ab 10.000 muss man das eben äh, transparent machen. Was sagt ihr als Abgeordnetenwatch zu diesen Schenkungen oder eben, dass es so auf so einer subtilen Ebene abläuft, dass da Leute gekauft werden, beziehungsweise ähm. deren Positionen? Also allgemein, also vielleicht zu diesem Fall, ähm, das war so ein, ein sogenannten dinner also oft äh, organisieren die Parteien quasi, ähm, das, das kennt man auch aus anderen Ländern oder hat man vielleicht so im Kopf, wie es aussieht, also einen großen Dinner, wo potenzielle Großspender, sei es Privatpersonen oder all, natürlich auch Unternehmen, weil in Deutschland können Unternehmen an, an Parteien spenden, ähm, ja. So ein Dinner wird organisiert und natürlich, ähm, da diese Leute, man weiß, dass sie jetzt große Chancen gibt, dass sie dann an der Partei, vor allem in einem Wahljahr oder kurz vor einem Wahljahr wie dieses, ähm, das ist sehr, sehr wichtig, dass sie spenden. Ähm, und ab 10.000 Euro, wenn man an eine Partei in Deutschland spendet, ähm, erscheinen dann irgendwann später in den sogenannten Recher Rechenschaftsberichten der Parteien diese Summen. Ähm, und äh, da hat quasi nicht Spahn direkt, sondern seine Vertreter oder Mitglieder seines Teams gebeten ähm, oder angeboten sozusagen, dass nur bis 1999 Euro, äh, 999 Euro gespendet wird, damit eben diese Veröffentlichungspflicht äh, Summe nicht erreicht äh, wird. Und natürlich ähm, wenn man sich das in Perspektive mit den Wieler äh, ja, Affäre von Herrn Spahn und dann von äh, den, äh, ja, ein bisschen Vetternwirtschaft, Vorwürfen, was sein Ehemann äh, anbetrifft, ja, haben wir noch mehr äh, einen Beigeschmack oder den Eindruck, dass nicht nur sind 10.000 Euro äh, Verpflichtungspflicht sehr, sehr äh, hoch mal und zusätzlich ein Regierungsvertreter, fördert Menschen so zu spenden, damit die Öffentlichkeit äh, das nicht erfährt und sagt quasi, äh, so könnten hier die Regeln äh, quasi beiseite äh, gehen. Und also das, das, wie wollen wir dann dadurch das Vertrauen der Menschen in der Politik äh, wieder erstellen? Also das ist äh, mit sowas sehr, sehr schwierig dann nebenbei zu. zu äh, ja, ein positives Blick darüber zu werfen. Ähm, und darüber hinaus zum Thema Parteispenden. Ähm, Deutschland ist in diesem Bereich ein von den leichtesten Ländern in Europa. Ähm, es ist in Deutschland möglich, als Privatperson als auch äh, als Unternehmen unbegrenzt an Parteien zu spenden. Über 50.000 Euro ähm, werden diese Summen sofort auf der Seite des Bundestags ähm, veröffentlicht. Unter äh, 50.000 Euro und ab 10.000 Euro erscheinen sie in diesen sogenannten Rechenschaftsberichten. Ähm, aber zum Beispiel die Rechenschaftsberichte für das Jahr 2019 wurden erst jetzt letzte Woche ähm, veröffentlicht, was uns sagt, dass wir natürlich über Sachen erfahren, die so weit in der Vergangenheit liegen, dass es nicht mehr so, ähm, ja, öffentlich wirksam ist, vielleicht, wie es mal ist. Und wir sehen das sehr kritisch, weil natürlich, ähm, die, wenn Unternehmen und Lobbyisten und Verbände direkt an Parteien spenden können, vor allem, wenn sie zum Beispiel in einem Wahljahr an einem kleinen Parteiverband eine hohe Summe spenden, tragen sie zum einen vielleicht direkt bei, dass diese Partei die Wahlen gewinnt gewinnt oder mindestens, äh, dass sie ihren Wahlkampf anders führt oder besser führt. Was erstmal heißt, dass es eine, äh, ja, es schafft einen Vorteil, dass andere Parteien nicht haben. Und dann kommt das danach, wenn die Partei, wenn äh, der Abgeordnete oder Kandidierende ähm, gewählt wird, ähm, ob danach nicht ähm, eine bestimmte ähm, Dankbarkeit herrscht für diese Spende und ob dann ähm, Politik oder Gesetze nicht zum Vorteil dieser spendenden Unternehmen gemacht wird. Ähm, und deswegen sehen wir das sehr kritisch ein und, und denken, dass äh, Unternehmen an Parteien nicht spenden dürften und ähm, dass dann Privatpersonen es nur sehr begrenzt machen dürften. Mhm. Zu den Parteispenden würde ich gleich auch noch mal fragen. Aber ich würde eine Frage von äh, YouTube zulassen. Mhm. Äh, dort fragt nämlich Andi, welche politischen Parteien werden besonders stark von Lobbys beeinflusst? Kannst du dazu was sagen? Ähm, also wir, wir messen das sozusagen ähm, über ähm, welche Parteien bekommen die meisten Zuwendungen von privaten Unternehmen? Wir messen das auch, indem wir schauen, wie viele von den Abgeordneten vielleicht bezahlten privaten Nebenjobs oder Lobbyjobs haben, aber vor allem durch diese direkten Zuwendungen an den Parteien. Das, was wir sehen auf jeden Fall, ist, dass, ja, CDU, CSU und FDP vorne liegen, auch pro Kopf, sozusagen, also in der Zahl, aber auch pro Kopf. Ähm, gefolgt dann von der SPD und dann von äh, Grün, Linken und AfD. Aber ähm, der Unterschied liegt zwischen, ähm, denkt man das, also misst man das durch die bezahlten Leben und Ankünften der Abgeordnete oder durch die Parteien spenden, dann ändert sich ein bisschen der Ranking. Aber die drei Parteien, CSU, CDU und FDP, liegen fast immer vorne. Woran liegt das, würdest du sagen? Dass die da irgendwie empfänglicher sind? Hat das was mit ihren Positionen zu tun? Oder dass es eben, die FDP ist ja im Vergleich zur CDU jetzt nicht eine sehr große und starke Partei, aber sagt eben, sie vertritt Kapitalinteressen im Besonderen. Also hat das sozusagen mit der Positionierung zu tun oder eher, dass einzelne Abgeordnete besonders enge Verflechtungen in die Wirtschaft haben? Ähm, also wenn man sich das anschaut, ähm, also der, der äh, Anzahl an äh, Unternehmensspenden an diesen Parteien, ich glaube, das hat schon mit der wirtschaftsnähe und den Werten zu tun, jede Partei. Ähm, eine Partei wie zum Beispiel Die Linke ist, also nimmt keine Unternehmensspenden an oder gibt es äh, zumindest an. Ähm, und ähm, klar, also man kann sich, es ist glaube ich äh, ziemlich nahe zu sagen, dass ähm, da die FDP äh, Wahlprogramme oder Programme oder Werte, die ähm, ja, große Unternehmen ähm, bevorzugen oder sehr wirtschaftsnah sind, dann haben Unternehmen großes Interesse auch vielleicht an die FDP zu spenden, weil sie ihnen nahestehen. Das ist zum einen. Dann das, der, das andere, wenn wir uns das anschauen, je nach wie viele bezahlte Nebenjobs die Abgeordneten haben, dann sieht es ein bisschen anders aus, weil ein bezahlter Nebenjob ist nicht gleich ein Lobbyjob sozusagen. Das hat zum einen dadurch zu tun, dass ähm, eben aufgrund vielleicht der ideologischen äh, Ausrichtung diesen Parteien im Bundestag vielleicht viel mehr Unternehmer sitzen und diese Unternehmen kommen viel mehr aus den liberalen oder, oder konservativen Parteien, ähm, als in Parteien, wo vielleicht mehr ähm, Lehrerinnen, Beamtinnen und so weiter vertreten wird, die ja, schwierig nebenbei äh, Nebenankünfte haben. Das, das liegt tatsächlich, würde ich sagen, an der Wirtschaftsnähe, ja. Mhm. Würdest du sagen, dass ähm, quasi Lobbyismus nicht erst damit anfängt, dass eben Lobbyisten zum Beispiel Hausausweise zum Bundestag haben oder Abgeordnete dann äh, Nebenjobs haben oder parallel noch irgendwie in der Wirtschaft zugange sind, sondern dass es schon bei den Parteispenden von Konzernen an Parteien eben anfängt? Klar, also ich, ich glaube, dass es äh, ähm, also das ist klar, dass eben ähm, zu wissen, dass es eine große finanzielle Zuwendung von einem bestimmten Unternehmen oder großen Verband gibt. Ähm, erstmal wir können die Frage, wofür ist dieses Geld da nicht beantworten und selbst weil als, also genau aus dem Grund, äh, dass wir die Frage nicht beantworten können. Dann schon herrscht vielleicht ein bisschen ein Verdacht, dass ähm, was macht danach ein Verbandvertreter? Kann er dann, hat er dann eine offenere Tür bei den Vertreter der Partei, bei dem er oder sie sehr viel Geld gespendet hat als äh, bei anderen Vertreterinnen, ähm, zumal ähm, es oft so ist, dass ähm, wir sehen zum Beispiel, dass die dass die äh, großen Verbände ähm, oft wirklich fast proportionell zu, zu uh, Regierungsbeteiligung an den Parteien spenden. Das heißt ähm, zum Beispiel die Verband der Metallindustrie aus Baden-Württemberg oder, oder äh, Bayern sind sehr, sehr große ähm, Spender ähm, und die spenden vor allem ähm, sehr viel an die, an die CDU und die CSU und dann quasi proportionell an die SPD, auch an die Grünen und immer mehr, weil wahrscheinlich die Grünen ähm, sich bald also mehr Regierungsbeteiligung haben werden, dann auch ein bisschen an die FDP. Das heißt, man sieht, dass es tatsächlich direkt damit oder zusammenhängt mit der Regierungsbeteiligung und dass überhaupt also Unternehmen sind keine BürgerInnen, sind keine WählerInnen, sind nicht, also Wählen nicht, nehmen nicht an politischen Spiel teil. Warum durften sie finanziell quasi einen Einfluss auf eben dem politischen Spiel haben? Ähm, und das ist für uns ähm, genau zusammen mit Lobbytransparenz oder und dann die Nebentätigkeiten äh, der Abgeordnete wirklich an von den drei wichtigen Schrauben, ähm, an der gedreht werden muss, äh, damit überhaupt Lobbytransparenz herrscht und dass wir sowieso alle diese Verquickungen und ähm, die, den Verdacht allein nicht mehr entstehen kann. Hm, ja, vielen Dank. Äh, der Vollständigkeit halber würde ich noch erwähnen, dass es ähm, ja in den letzten Tagen auch viel um die Aserbaidschan-Connection ging. Das heißt, wir haben nicht nur sozusagen Großkonzerne, die irgendwie dann ähm, spenden und dann kommt die Abfragprämie zum Beispiel, sondern tatsächlich auch äh, autokratische Regime, die in Kriege verwickelt sind, die dann mit äh, CDU, CSU-Abgeordneten da irgendwelche äh, Deals machen, dass die sich eben für sie einsetzen. Also sozusagen so weit reichen die äh, Korruptions- und, und Lobbyfänge ähm, in die deutsche Politik. Du hast jetzt angesprochen, dass ähm, wen vert vertreten sozusagen Abgeordnete eigentlich? Vertreten sie jetzt die Konzerninteressen oder die Wirtschaftsinteressen oder vertreten sie auch die Interessen von... Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen, die sie vielleicht gewählt haben. Und man gewinnt ja, wenn man sich diese ganzen Lobbygeschichten reinzieht, den Eindruck, dass der Bürger oder die Bürgerin nicht mehr so viel zu melden hat. Die wählt zwar Parteien und wählt Programme, die sie irgendwie gut findet, aber letztlich nehmen große Wirtschaftsakteure Einfluss auf die Politik. Das riecht aber irgendwie auch so sehr nach Verschwörungserzählung und also die Wirtschaft, die lenkt da irgendwie so die Politiker, sowieso also Marionetten oder so. Und wir sind ja auch gerade in einer Zeit, in der Verschwörungserzählungen wieder total Konjunktur haben, ähm, auch in Kombination mit Corona. Ähm, leistet Korruption und Lobbyismus diesen Ver Verschwörungserzählungen Vorschub? Also bietet das so den, den Nährboden, auf dem dann solche Verschwörungserzählungen gut wachsen können? Natürlich sehr schwierig, das zu, das zu messen oder das, das klar hm. zu beantworten, aber ähm, auf jeden Fall, sobald das Verdacht entsteht, dass äh, versteckte Einflüsse oder geheime Einflüsse eine, eine Rolle spielen, ähm, da wird kein Gefallen getan an quasi äh, äh, faktenbasierte Berichterstattung. Also ähm, natürlich sobald das, das ja, also viele Sachen hinter Türen quasi stattfinden es ist dann sehr einfach dass ähm, viele Theorien entwickelt werden über das was in der Tat hinter diesen Türen ähm, stattfindet und in einem aktuellen Klima in dem viele Menschen das Vertrauen ein bisschen verlieren und immer mehr äh, aus verschiedenen Gründen äh, Theorien quasi ähm, ja, laufen ähm, das ist auf jeden Fall etwas gefährlicher. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, äh, ich möchte dann trotzdem weiter betonen, dass Mit Lobbyismus in sich ist kein Problem. Das Problem ist, wenn es so versteckt oder in Verborgenen stattfindet, dass es eben keine Gleichheit mehr herrscht. Ähm, und hoffentlich, ähm, ja, kann es bald bei den BürgerInnen wieder den, den Eindruck entstehen, dass ähm, weil Transparenz oder mehr Transparenz herrscht auf jeden Fall. Ähm, wir alle erfahren können quasi, was hinter den Türen passiert und dann dadurch auch die PolitikerInnen sich ähm, anders verhalten, weil wir genau wissen, dass wir sie beobachten. Und mhm. mit wir meine ich nicht nur Körde, sondern wir alle. Ja. ja vielen Dank. Ich würde noch mal eine Frage von von YouTube stellen. Ähm, Onik123456789 fragt, wie ist das mit den Politikern, die in die Privatwirtschaft wechseln, als Aufsichtsrat oder Berater, weil sie Kontakte in die Politik nutzen können? Also das ist ähm, ein, sehr, ein sehr großes Problem. Also erstmal nicht nur in die, also die Wirtschaftswechseln quasi nach ihrem Mandat, sondern auch während des Mandats. Also das ist das, was hoffentlich bald verbieten, verboten wird. Ähm, das ist mindestens das, was gewünscht wird in den Plänen der äh, Union und der SPD, ähm, um solchen Affären zu verbieten. Äh, ähm, ja, oder, oder äh, zu vermeiden, sozusagen, dass Lobbyjobs äh, verboten werden und hoffentlich passiert das bald und das ist auf jeden Fall zu begrüßen. Es müsste leider zu solchen Affären kommen, dass es äh, ja, sich etwas bewegt, ähm, aber das Problem entsteht und das ist auf, auf jeden Fall etwas, das wir ja sehr nah beobachten, dass danach sozusagen diese sogenannten Seitenwechseln sozusagen oder Drehtüreffekten, das geht nicht nur um PolitikerInnen, das geht auch um ganz viele Menschen, die nicht so viel im Rampenlicht stehen, wie die BüroleiterInnen in den Bundestags von den Bundestagsabgeordneten, die ReferentleiterInnen und so weiter, Menschen, die wirklich über die Adressenbüchern quasi verfügen, die auch über das Wissen ähm, verfügen und die dann direkt das solche Fälle decken wir sehr oft auf. Ähm, Direkt danach, weil sie für einen Abgeordnete, der im Gesundheitsausschuss gearbeitet haben, zu einem Firma äh, Pharmakonzern wechseln zum Beispiel. Und ähm, es gibt eine Möglichkeit, Karenzzeiten einzuführen, das heißt äh, zu sagen, äh, wir äh, ja, zwei, drei Jahre lang ist es nicht möglich, einen Job im selben Bereich wie dem Bereich, in dem man in der Politik gearbeitet hat, zu haben, weil nach drei Jahren sind hoffentlich die Kontakte nicht mehr so aktuell und die Kenntnisse oder den Kenntnisstand vielleicht nicht, äh, äh, nicht mehr so, so gut. Ähm, aber in Deutschland wird darüber nicht viel gemacht. Wir hatten letztes Jahr, äh, vielleicht erinnern sich einige, den Fall äh, Sigmar Gabriel, der dann hm. für Töten ist, äh, gearbeitet hatte oder für viele andere Lobbyjobs. Und natürlich ist es Gold wert, so sein Adressenbuch als ehemaliger Vizekanzler ähm, zu versilbern. Und das ist auch ein von den vielen, vielen Aspekten, äh, äh, den Lobbyismus oder, oder Geheimlobbyismus quasi ähm, annimmt in Deutschland. Und das ist auch ein von den Themen, wo ähm, ja, die internationale Instanz des Europarats gegen, Ko gegen Korruption, das heißt die greco ähm, ja, rückt regelmäßig Deutschland diesbezüglich, aber ähm, es wird noch nichts zum Thema gemacht, es wird auch gerade gar nicht thematisiert in den aktuellen Fällen ähm, und wie es scheint, es braucht noch ein paar Skandalen, damit äh, etwas in Gänge kommen, mindestens äh, bei den Regierungsparteien, ja. Okay, es braucht noch mehr Skandale, bis es äh, überhaupt ein allgemeines Aufwachen gibt, sagst du? Okay, ich hatte jetzt schon die Liste eigentlich äh, gar nicht mehr äh, überblickt, was da alles passiert ist. Es wurde auch äh, letztens von einem Bundestagsabgeordneten, äh, Stefan Liebig, eine Liste gesammelt. Vielleicht können wir die mal in die Kommentare verlinken. Ähm, da kann man alles nachschauen, was jetzt so in den letzten Tagen und Wochen passiert ist. Ich würde jetzt aber mal in den Teil überleiten, So, was kann man tun und was müsste man eigentlich eigentlich fordern und äh, ihr fordert ja ähm, ein äh, Lobbyregister, du hast gerade auch schon von Karenzzeiten gesprochen, dass man dann in die vom Politikamt in die freie Wirtschaft dann sofort wechselt als Lobbyist, Stichwort Sigmar Gabriel. Was äh, fordert ihr noch alles und wie müsste man das durchsetzen? Also wie müsste man auch Behörden ausstatten, damit sie Korruption und ähm, so Lobbyismus verfolgen können? Ähm, zum einen, ähm, also das, was ich kurz vorher gesagt hatte, wenn wir ähm, Lobbytransparenz erreichen wollen oder überhaupt auf allen Ebenen wirken wollen, ähm, damit es diese, diese Einfallstore nicht mehr gibt für Lobbyismus, muss es zum einen auf diesem Thema der Parteispenden ähm, Einfluss genommen werden. Das würde relativ äh, schnell gehen, indem man äh, also ja, das Abgeordnetengesetz ändert, Unternehmensspenden verbietet. Und äh, weil sie spenden dann pro Kopf ähm, so limitiert in der Höhe, dass bei ein paar tausend Euro natürlich weniger Einfluss genommen werden kann, als wenn man 500.000 Euro ähm, spendet. Und wir würden auch dafür plädieren, dass alles ab einer sehr geringen Summe öffentlich ist. Das heißt, Unternehmen oder Personen in diesem Fall, die ein Problem haben, damit dass ihren Namen als Spender oder Spenderin eine Partei auftaucht, sollte einfach nicht spenden. Aber dass diese immer bestimmte Mindestsummen einfach langsam verschwinden, auf jeden Fall, das ist das eine. Und allgemein, dass viel mehr Transparenz bei den Parteifinanzen herrscht, das plädieren wir auf, auf jeden Fall, das ist ein riesiges Thema und das ist wirklich auch eines von den Themen, wo vielleicht das Vertrauen der Menschen auch am schnellsten weggeht, sobald dass man davon hört, dass eine Partei anders finanziert wurde, als wie sie finanziert werden muss. Die zweite Ebene hast du gerade genannt, das ist die direkte quasi Lobby-Einflüsse von externen Konzerngruppen, NGOs, Organisationen auf die Politik. Am Donnerstag wird gesessen Gesetzentwurf der äh, Großen Koalition ähm, für ein Lobbyregister im Bundestag diskutiert. Ähm, das ist für uns ein sehr inkompletter Entwurf. Ähm, man muss es so, sich so also vorstellen, wenn jetzt das Lobbyregister ähm, kommen würde, sozusagen, ähm, würden wir quasi eine Namenliste bekommen von Wer sind die Lobbyistinnen? Ähm, wer lobiert sozusagen, aber es würde noch fehlen, quasi bei wem direkt wird lobiert, mhm. also bei welchen VertreterInnen von entweder Behörden, Ministerien, Parlament lobiert wird und zu welchen Themen, zu welchen Anliegen. Also es fällt quasi die Kontakttransparenz ähm, und ähm, wie bei fast allen äh, von diesen Bereichen und was die letzten Wochen zeigen, ist, dass Halbe Transparenz oder Transparenz oder Verhaltengesetze äh, oder Regeln, wo es immer Schlupflöcher wird, diese Schlupflöcher, die werden benutzt. Leider und ähm, schon halbe Gesetze zu verabschieden äh, mit äh, schon die Wege, wie man sonst anders lobbyieren könnte. Das ist natürlich sehr schade und wir plädieren sehr stark, dass da äh, äh, ja etwas geändert wird und umso mehr jetzt äh, äh, anhand all diesen Affären. Ähm, und die dritte Ebene hat direkt zu tun mit allen diesen Maskenaffären, ist das Thema Nebenjobs, Nebeneinkünfte der Abgeordneten. Ähm, Lobbyjobs, direkte Lobbytätigkeiten, das heißt die Nutzung des eigenen Mandats oder der eigenen Position als Abgeordnete, um Geld zu verdienen. Ähm, sollten strikt verboten werden und auch sehr strikt quasi ähm, kontrolliert werden. Ähm, und dann, wenn Abgeordneten bezahlte Nebenjobs haben, sollten sie ab den ersten Euro und Cent diese Nebeneinkommen auf jeden Fall veröffentlichen. Das ist leider nicht der Fall. Ähm, Bisher wird alles nur durch Stufen quasi äh, angekündigt bei der Seite des Bundestags. Das heißt, auch da herrscht halbe Transparenz. Und zuletzt, wir erfahren wirklich nur, was die Abgeordneten als Gehälter oder Honorare oder Gewinne verdienen. Ist ein Abgeordneter... Ähm, Beteiligten an Unternehmen bekommen, vielleicht Dividenden oder äh, irgendwelche äh, Gewinne oder Einkünfte, erfahren wir das gar nicht. Also das ist der Grund zum Beispiel, warum wir gar nicht wussten äh, über die Gelder, die Georg Nüsslein oder Herr Löbel, Frau Löbel, ähm, ähm, äh, Florian Löbel, sorry, ähm, bekommen hatten, ähm, weil eben sie das nicht angeben sollten. Das zeigt quasi, wie groß die, die Löcher noch in den Gesetzen gibt. Ähm, die sind keine ganz große Änderungen, die sind einfach Anpassungen von den äh, Verhaltensregeln und Abgeordneten gesetzt. Ähm, natürlich kann jede Fraktion zusätzlich sich Verhaltenskodizes äh, zulegen, ähm, aber ähm, ganz viel Mut ähm, wird nicht äh, gefragt. Also wir fragen keine Grundgesetzänderung oder große Änderungen. Theoretisch, das könnte schnell oder relativ schnell gemacht werden. Es gibt jetzt Vorschläge von den Regierungsfraktionen, aber bisher haben wir nichts in der Form eines Gesetzentwurfs gesehen und ja, hoffen, dass wir da ein bisschen Einfluss selber nehmen können, dass es hoffentlich schärfer gemacht wird. Auf äh, eurer Seite abgeordnetenwatch.de kann man mehrere Petitionen zum Thema unterzeichnen, also nach der Sendung sofort auf die Seite gehen und die Petition unterzeichnen. Was können ähm, Menschen, die sich jetzt so erschlagen fühlen von diesem ganzen Lobbyfilz, das wirkt ja alles so riesig, ähm, dass man da gar nicht eingreifen kann, was können Menschen tun, um sich dagegen zu positionieren und dagegen äh, sozusagen aufzustehen? Ähm, also, natürlich sich so gut zu informieren wie möglich, äh, um da so, so informiert zu sein und vielleicht auch nicht, äh, ähm, ja, oder gegen Menschen, die vielleicht äh, eher Verschwörungstheorien verbreiten würden, quasi zu, zu kontern. Ähm, was wir immer sagen, neben eben dieses Petition unterschreiben oder sich Appell äh, anzuschließen, ist äh, selber in Kontakt mit den eigenen Abgeordneten zu kommen, sowohl Landtagsabgeordneten als auch Bundestagsabgeordneten, auch, als auch an äh, viel näheren Niveau Landräte oder sowas. Ähm, ähm, bei Abgeordnetenwatch haben wir, bevor wir überhaupt über äh, alle diesen diesen Recherchen und Fällen sprachen, angefangen mit einer Dialogplattform. Das hast du am Anfang erläutert, weil wir finden, dass man den Bürgerdialog mit deren Vertreterinnen nicht äh, teilen kann, von dem Thema Transparenz sozusagen. Und ähm, überhaupt erstmal wieder in den Kontakt äh, aufzunehmen mit den eigenen Abgeordneten oder VertreterInnen und auch vielleicht erstmal ähm, die Distanz ein bisschen wieder zu reduzieren zwischen äh, dem Vertreter und äh, sich selber und überhaupt nachzufragen und dann überhaupt äh, zu wissen, bin ich zufrieden von der Antwort. Äh, würde ich diese Person wieder wählen. Ich meine, wir haben das Glück, dass wir in ein paar Monaten äh, oder einigen Monaten äh, wieder wählen können. Das heißt, ähm, da können wir schon ähm, Sachen bewirken ähm, und vielleicht eben die vielen Initiativen ähm, zu unterstützen, die, die äh, sich dafür ansetzen oder selber sich einfach zu so engagieren, weil ähm, quasi Bürgerversammlungen, Bürgervereine, äh, sind selber Lobbyistinnen und je größer auch die Zivilgesellschaft wird, desto besser können wir auch quasi als Lobbyistinnen der anderen Interessen quasi äh, auftreten. Ja, vielen Dank. Wir legen einfach zusammen und kaufen dann die CDU. Nein, Scherz beiseite. Ähm, informiert euch über äh, Abgeordnetenwatch. Ihr könnt es auf Twitter abonnieren, auf Instagram und da immer die neuesten Informationen sozusagen mitbekommen. Ich bedanke mich bei Lea Brian ganz, ganz herzlich für das Gespräch und die Einblicke und die Aufklärung zum Thema. Sehr aktuell. Vielen herzlichen Dank. Danke Nächste Woche. Euch, danke dir. Nächste Woche sind wir um 19 Uhr wieder da. Es geht um den Aufstand der Verkäuferinnen. Das wird auch eine sehr, sehr spannende Folge. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, empfehlt die Sendung weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.